Hallo zusammen, ich bin Daniel Probst, ich bin 18 und ich mache Lehre bei der Garaschmeier als Automobilmechatroniker Fachrichtung Nutzfahrzeug. Heute würde ich euch meinen Alltag zeigen, kommt doch mit! Bei meiner Arbeit fallen mir am besten Diagnosearbeiten, weil dort wird mir als Lehrling noch recht herausgefordert. Man lernt immer viel Neues. Und sie sind eigentlich am spannendsten vom ganzen Pool. Die Tätigkeiten sind Servicearbeiten. Dort wir Filter und verschiedene Öl und andere Flüssigkeiten. Außerdem machen wir auch Diagnosearbeiten. Zum Beispiel, wenn ein Motor nicht läuft, können wir diagnostizieren, an was es dann liegt. Ich finde es lässiger, an denen, dass wir noch reparieren und gar nicht mehr austauschen, weil die Teile so teuer sind, dass es sich immer noch lohnt zu reparieren, was bei den Autos nicht der Fall ist. Die Herausforderungen an die Lehre sind sicher, dass man ein starkes Interesse an der Nutzfahrzeugtechnik hat und dass man handwerklich begabt ist. Das Ausforderung an dieser Lehre ist sicher die Berufsschule, weil es sehr schwierig ist. Ich finde die Lehre sehr spannend, weil die Technik sich immer weiterentwickelt. Zum Beispiel ist gerade die Elektromobilität sehr im Wandel. Das war es mit dem Alltag. Wenn es euch gefallen hat, bewerbt euch doch gerade noch heute. Ciao zusammen!